Ha! Ich komm und zeig Präsenz, breitreifen Reibler-Bands Kick aufs Pedal mit brandneuen Nike-TNs Zeit das Geld mit paar hundert Gramm, die Runden fahren Denn der Kundenstamm ruft alle zehn Sekunden an Kohle machen, große Batzen